Ja, wir sind die Gruppe Find New Friends, bestehend aus Linus, Jonathan, Ludwig und mir, Xaver, ich stelle das heute jetzt alleine vor, und unseren Mentoren natürlich Christian und Matze. Wir haben uns gedacht, oder beziehungsweise wir haben festgestellt, dass es vor allem während Corona schon schwierig ist, einfach neue Kontakte zu knüpfen und